Und los geht's, weitere Ableitungsregeln. Wir sehen hier die Kettenregel, die Produktregel und die Quotientenregel. Fangen wir sofort an. Die Ableitung einer Funktion, die eine andere Funktion sozusagen beinhaltet, ist die Ableitung der äußeren Funktion mal die Ableitung der inneren Funktion. Mit Symbolen schreibt man das da, <lacht> das sage ich jetzt nicht. Hier ein paar Beispiele und die Beispiele sind erst die. Das Beste, um das jetzt zu erklären, ist es sonst nicht so leicht. Und schauen wir jetzt zunächst einmal diese Funktion jetzt hier. f von x ist Sinus von, nicht x, sondern eine neue Funktion. Also wir haben eine innere Funktion, das hier. Wir nennen jetzt selber diese Funktion g von x. Ja? Die ist die Funktion g. Man kann auch dafür nur g schreiben. Ja? Und die äußere Funktion ist das Sinus von g. Das haben wir so jetzt hier g da g gleich, was in Klammer nach dem Sinus F von x steht. Ja, das hier ist g, also das f von x ist f von g, das ist Sinus von G. Okay. okay. Jetzt, wir können somit zwei Ableitungen bilden. f', die Ableitung von f von g, also das ist Sinus G. Okay. Und das, die Ableitung von Sinus ist Cosinus, also heißt es. Und wir machen auch die Ableitung von g, die Funktion g von x ist das, was hier in Klammer steht. Und wenn wir das ableiten, nach den äh, äh, Potenzenregeln, also es geht ziemlich leicht, ja, 1 äh, weniger, 3x hoch 2, das ist x hoch minus 4, minus 4 mal 5 ist 20, doch x hoch 5 halt. Und das bedeutet, wenn wir jetzt hier das nach X ableiten wollen, dann benutzen wir die Ableitung nach G, nach äh, der, äh, nicht der inneren Funktion selber, sondern nach dem Buchstabe, das wir so genannt haben. Ja? Und das ist Sinus G hier. F von G ist Sinus G, haben wir es schon gesehen. Ja? Und das Ergebnis multiplizieren wir, mit der Ableitung der inneren Funktion. Also, Sinus g, die Ableitung haben wir gesehen, ist Cosinus von g. Und g' von x, die Ableitung von g, ist, äh, das haben wir schon gesehen, 3x² plus 20 durch x hoch 5. Aber was ist g? g ist diese Funktion hier. Also, wir können das jetzt hier nochmal einsetzen. Und damit, also das ist Cosinus bis hier gemeint, ja, und das Ganze mal diese Funktion. Und somit haben wir das abgeleitet. Also, das ist die Ableitung der äußeren Funktion, in diesem Fall Sinus, mal die Ableitung der inneren Funktion. In diesem Fall, dieser Ausdruck hier in Klammer. Und somit haben wir die Ableitung gerechnet. Das ist die sogenannte Kettenregel. Schauen wir jetzt hier. Was ist die äußere Funktion? Das ist Wurzel. Also, das kann man auch, wenn wir gleich sehen, als hoch ein halbes äh, Schreiben, ja. Äh, und die innere Funktion ist dieser Ausdruck hier. Hm? Und wenn wir das jetzt hier ableiten, wir nennen die innere Funktion in diesem Beispiel Z von großem A. Hm? Das ist W von A, also wir haben jetzt hier die unabhängige Variable, letztendlich ist A. Ja, und das Z von A ist die innere Funktion. Das Ganze steht unter Wurzel. Und das bedeutet, anstatt jetzt hier das A als Variable benutzen, benutzen wir nur das Z. Das W von Z ist, das geht weg, das wird durch Z Z ersetzt, also nur die Wurzel von Z. Und die innere Funktion ist dieser Ausdruck jetzt hier. Und wenn wir jetzt die Wurzel äh, ableiten, Wurzel, das kann man auch als z hoch 1 halbes äh, schreiben. Hoffentlich sind die Regeln für Wurzeln und Potenzen schon bekannt. Äh, das bedeutet, 1 halbes minus 1 minus 1 halbes, das, wird, das z wird äh, unten sein. Und die Wurzeln sind genau äh, gesagt. Also durch Wurzel, 1 durch 2 Wurzel, c, 2 äh, Wurzel, c, ja. Und die Ableitung der inneren Funktion, ja. Die Ableitung der Exponentialfunktion ist die Exponentialfunktion selber. Die Ableitung von Cosinus ist Minus Sinus. Minus mal Minus wird Plus Sinus von A hier sein. Und daher, wenn wir das W jetzt nach A ableiten, das ist die Ableitung nach Z mal die Ableitung von Z nach A. Und das bedeutet, die Ableitung nach Z haben wir hier berechnet, da ist sie. Und da ist die Ableitung nach A. Und das kann man auch als Einbruch hier schreiben, ist eh das gleiche. Die Produktregel jetzt ist viel einfacher. Ah, selbstverständlich könnte es hier sein, dass es eine weitere Funktion hier als Hochzahl zum Beispiel vorkommt. Oder hier, da muss man noch, mal ein, noch einmal die Kettenregel benutzen. Das sollte klar sein, ja. Das kann man so oft wie notwendig. Also wenn es eine Funktion in eine Funktion, in eine Funktion, in eine Funktion so vorkommt, dann muss man halt dreimal die Kettenregel benutzen. So, Einschachtelung halt. Produktregel, die Produktregel, ist viel einfacher, die Ableitung des Produkts zwei Funktionen ist gleich der Summe der Produkte der ersten Funktion mal die Ableitung der zweiten und der zweiten Funktion mal die Ableitung der ersten. So, geschrieben f von x ist ux mal v von x, das f' ist u' mal v und plus u mal v'. So einfacher jetzt hier so geschrieben. Ja? Beispiel, wenn wir Cosinus x mal Sinus x haben, dann ist die Ableitung die, äh, von diesem Ausdruck hier. Die Ableitung der ersten Funktion, äh, na, die erste Funktion habe ich jetzt hier also benutzt. Die erste Funktion, äh, Cosinus mal die Ableitung der äh, zweiten Funktion, das habe ich ein bisschen verkehrt gemacht, macht nichts. Die Ableitung von Sinus ist, ist Cosinus x, also Cosinus mal Cosinus x steht dafür jetzt hier und der ersten Summand habe ich hier als zweiten geschrieben, die Ableitung von Cosinus ist Minus Sinus von X, also das habe ich jetzt hier schon geschrieben, ja? und das Ergebnis ist dann so viel Cos Quadrat von X Minus Sinus Quadrat von X, oder wenn die Ableitung, jetzt werden wir E hoch H mal H hoch 3 haben, ja, die Ableitung von E hoch H, das ist E hoch H selber, mal äh, die zweite Funktion, H hoch 3, plus die Ableitung von h hoch 3, also H3, H2, 3 hoch h hoch 2, mal die äh, erste Funktion e hoch h. Das sollte jetzt hier, hm, schaut ihr das mal äh, in Ruhe, also das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Und die Quotientenregel, die, die ist ein bisschen komplizierter, wie auch immer, das steht immer in der Formelsammlung, man kann also das jetzt hier benutzen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt hier das hier berechnen wollen, das bedeutet die Tangens von T, ja, das ist Sinus durch Cosinus. Und was bedeutet das jetzt hier? Benutzen wir die Ableitung, das habe ich jetzt hier wieder verkehrt gemacht, wie auch immer, äh, äh, der, der, die untere Funktion steht hier, U, ja, und die Ableitung von Cosinus von T. Entschuldigung, das habe ich doch so gemacht, wie es da steht. Die Ableitung von der oberen Funktion hier, ja, U, die Ableitung von Sinus, das ist Koste, mal die Funktion unten, das ist hier, plus die Funktion oben selber, Sinus von T, mal die Ableitung der unteren Funktion, das ist Minus E. Es steht hier ein Minus, Minus mal Minus wird dann Plus. Ja. Und unten ist die untere Funktion zum Quadrat. Also, wenn man jetzt hier das addiert, cos plus sin, das ist bekanntermaßen hoffentlich 1. Hoffentlich ist es bekannt, meine ich. Ja? Und noch ein Beispiel jetzt hier. Also die Ableitung der Funktion oben, die Ableitung von natürlichem Logarithmus sollte schon bekannt sein, das ist 1 durch z. Und äh, Definition aus. Und die, mal die untere Ableitung minus die Ableitung von unten, also 4z hoch 3 mal die Funktion selber oben. Ja? Und unten äh, bleibt halt äh, diese Funktion z hoch 4 und das Ganze zum Quadrat, also das bedeutet, muss ich also durch z hoch 8, z hoch 4 und das Ganze hoch 2 ist z hoch 8. Ja? Und wenn man den Ausdruck jetzt vereinfacht, schaut ihr das bitte in Ruhe. Sollte schon verständlich sein, warum das dann das Endergebnis ist. 3 ja? hier, 8, 5, das wird gekürzt, es bleibt hier 5 und das hier ist z hoch 3. Also z hoch 3 ist eigentlich ein gemeinsamer Faktor hier, das kann man herausheben und dadurch dann so kürzen. Selbstverständlich kann man bei Summen nicht kürzen, aber halt, man kann das herausheben, dann hat man ein Produkt und da hat man dieses Ergebnis. Schaut jetzt nicht nur, das stimmt schon, so wie es ist. Also, wenn etwas nicht stimmt, bitte wieder in die Diskussion schreiben. Danke sehr. Das war jetzt hier die Erklärung, ein paar Beispiele für die äh, Kettenregel, die Produktregel und die Quotientenregel. Vielen, vielen Dank.